Was geht ab, Freunde, wir kommen zurück zu ersten Fahrstunde nach Corona-Dingsbumster. Ja, Intro und dann geht's los! Ja, aber manchmal ist es ja so, wenn die, wenn die Eltern dann zu Hause nicht so viel Griechisch sprechen, können die Kinder dann nicht gut Griechisch und hm. dann ist es halt schade, dass man diese Sprache verlernt. Ich glaube, wenn du dann Ja, das wäre dann cool. Dafür ist glaube ich ganz cool, so ja, zu, erhören, zu erhalten Vorsicht, Platz, Gritta, ey, <lacht> Mann, Mann, Mann. Das ist voll cool. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann! Gespannt, Kelly schneidet da bestimmt wieder zwei Teile draus. Ja, wahrscheinlich. Wir fahren jetzt schon fast eine Stunde, oder? Ja, ja, klar. Ja. Dann machen wir ersten, Fahr ersten Teil ist erste Fahrstunde direkt nach Corona und zweite Teil direkt. Boah, sich Platz. <lacht> na, na, na. Cool. Nicht, dass die Kamera gleich auch noch anfühlt. Boah, ne, die Dinger sind fest, ey. Also, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lesen, aber. Das ist gebaut, hier. Ja. Wir fahren gleich Richtung Lünen. Ja, okay. Muss ich das jetzt schon? Wenn du siehst. So, vorher würde ich nicht. Bleib ruhig noch bei Geschwindigkeit. Ja. Check auch den hinter dir. Mhm. Okay. Genau erinnert dich mal, wie das gerade am Bossy Platz war. Da hättest du dir, glaube ich, gerne noch ein, zwei Minuten Zeit gewünscht, mehr zu gucken. Ne? Mhm. Mach das hier so, dass du von vornherein ein bisschen langsamer ranfährst und schneller guckst. Dann brauchst du diese Zeit nicht. Und wir wollen Richtung Lünen. Gut, weil du von vornherein langsam rangefahren bist, hast du auch ein ruhiges Gefühl. Ja. Und viele Fahrsteller machen es halt dann immer umgekehrt. Die sind erstmal schnell und denken ja, dann bremse ich dann. Ja, aber nee, das ist eigentlich gar nicht so. Ja, dann ist die Zeit vorbei. Ne? Ja. Das ist schon noch eine Kurve und tschüss. all Die die meinen, ist ja kein Problem, die können es auch gerne schneller probieren. Nee. Das sind dann die, die die Leitplanken immer neu kaufen. Man, ja. ja, man sieht das immer so. Also da ist mal ein Stück neu. Hier links sieht man jetzt auch ist ein Stück neu. Das? Ja, stimmt. So, passiert halt. Mhm. Okay. Genau. Jetzt würde ich aber schon ein bisschen drauf drücken, weil es halt auch eine Kraftfahrstraße wird. schneller. Ne? Du bist nur bei 40. Das wird denen nicht reichen, wenn da einer angeschossen kommt. Versuche jetzt nicht zu schalten, bleib erstmal so. Ja. Geiles Wetter aber auch. Ja. Mit ihm kannst du dir rechtzeitig was überlegen. Ne? Hm? Ich sag, mit ihm kannst du dir rechtzeitig was überlegen. Hier rechts viele Autos ja. kommen oder nicht? Ist ja gar keiner. Mhm. Oh, tschüss. Wenn es genauso ist, wie es gerade auf der anderen Seite war, dass die alle hier drauf kommen, dann nicht. Genau, dann lasst ihr halt viel Platz. Ne? Ja. Ja, und check deine 80, versuch die auch zu halten, dass du praktisch nicht zu weit runterkommst, weil sonst äh, sind die anderen nicht mehr drauf. Maximum, Ja. Schweizer Reuter. Ja. Da, da, da, da. So, Corona-free Corona hier. Gerne. Zack, Zack. So. Ja, ist immer so. Deswegen ist das mit den Spiegeln halt so wichtig, dass du immer siehst, wenn so ein Experte kommt. Jetzt mir jetzt der blaue Beetle links. Dass du einfach damit rechnest, dass er sich vertan hat und will doch nochmal hier rüber. Als nicht, umso besser. Das willst du selber, wie es dir passt? Alles cool, nur nicht guck nach vorne, nur nicht stehen bleiben, guck nur ja. auf deine Straße. Gut. Und also so oh. Ah, sportlich ist okay. Oh, ups. Ja, passiert. Wer später bremst. Zeit, ich habe jetzt eins rechts in der Backe und eins links. Ich <lacht> meine, es gibt ja so die Leute, die das bis zum Ende lutschen und dann die Leute, die das ist ab kaum. irgendeiner Stelle kauen. Also, ich halte es bis fast zum Ende aus. Ja, aber irgendwann muss man und dann. Kurz kaufen. vorher, dann denke ich so. Ja, ist bei mir auch so. Sofort kauen macht keinen Sinn. Da hat man ja gar nichts vom Bomben. Kannst du es auch runterschlucken? Ja, das stimmt. schon wieder. Jo, siehst du es im Außenspiegel oder vorne? Nee. Was ist ja heute los, siehst du da dürfen die Leute wieder einmal auf die Straße, ne? Mhm, nee, geht es direkt wieder los. Schauen wir voller Attacke hier. Da hat sich jetzt so ein diese Roller geholt, wo du so hier einfach so Gas geben kannst zum so draufstehen, diese kleinen. Eh ja genau. Echt? Ist schon, Und? ist schon ganz witzig. Hat sich direkt natürlich aus dem Internet so ein Crack runtergeladen, wo du das Ding auf 30 hoch pushen kannst. Jetzt gehen die Dinger auch nicht ab. Ja. Krass. <lacht> also ich bin bis jetzt noch nie damit gefahren. Es macht schon Bock. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich Angst, dass ich mich hinlege. Echt? Ich, ja. Ah nee, ich glaube. Nein, das passiert Aber ich finde es schon krass, dass du die Dinger irgendwie mit 14 schon fahren darfst oder so. Und dann schon einfach hey. ohne Helm überall rumballern, ja, ja. Vor allem, wenn ich 14 gewesen wäre, das erste, was ich gemacht hätte, ich hätte mir auch irgendwie so einen Crack runtergeladen. Irgendwo aus dem Internet versucht, das Ding irgendwie aufzumachen. Ja. Dann. Dann es. <lacht> also, meine Eltern würden mir dann sagen, dass ich Helm. Also, wenn ich 14 wäre. Ja, Helm, Knie schoner, Handgelenk schoner. Alles. Ach, krass. ja beim immer. Ja? Mhm. Und mein Dad hatte immer so robuste Erziehungsmethoden. Ich bin immer als Kind so auf der Rücksitzbank oder so, und dann, wenn ich mich nicht angeschnallt habe mhm. hat er zweimal gesagt, schnall dich an. habe ich mich nicht angeschnallt, hat er eine Vollbremsung gemacht, dann bin ich da unten wieder wach geworden. So, äh, und er so, siehst du, schnall dich an! Und dann habe ich gesagt, oh, okay. Nächstes Mal braucht er nichts sagen. Ich bin ins Auto geschehen und ja, sofort so festgebunden. Ja, das ist halt auch eine relativ robuste Erziehungsmethode. Ja, aber schon irgendwie lustig. Ja, heute, ja. Ja, heute. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich mit einem Auge am Schalthebel hängen geblieben wäre, aber gut, keine Ahnung. Er hat das mit Sicherheit kontrolliert gemacht. Hoffe Glaube ich Glaube ja. ich auch. Hoffe ich also, einfach. Ganz bestimmt. Bestimmt. Ja. Von dort der an habe ich mich immer. Ja, der, der hatte nur drei Räder. Krass, ja, oder? Ja, das sind so, so, die kann man doch... Mit 16 schon ja. fahren? Ja. ja. Ich sehe das auch immer und denke so, ne. Ja, <lacht> Annika wofür? sagte immer, das ist voll cool. Aber überleg mal, aber ich denke so, ne. Ja, ich denke mir dann so, wofür? Das, okay das eine Jahr kann man irgendwie auch noch aushalten. Ja. Weil die, die sind ja auch richtig teuer. Die ja, sind. ich wollte gerade sagen, es ist unnötiges ja. Geld ausgeben. Wenn mir das egal, aber ich würde dafür lieber dann ein anderes Auto kaufen. Ja, ich würde mir dann auch lieber was anderes kaufen als so Ja, <lacht> halt so ein Ding. Das reicht schon, abgecheckt, Kanada, okay. weiter geht's. Jetzt sind wir ziemlich dicht an dem Vordermann dran. Ne? Mhm. Gib dir ein bisschen mehr Distanz, weil wenn die Ampel kurz umspringt... Das ist, wenn er dann genau, oder wenn er nicht weiterkommt und du stehst mit einer Verkreuzung. Ja. Das darf dir nicht passieren, ne? Okay. Das meine ich, du bist schon so bereit, du willst eigentlich mehr Gas geben. Ich aber lieber Abstand halten und warten. Genau, und beobachte lieber eine Sekunde länger, sodass du halt Einmündungen auch immer freilassen kannst. Okay. Beziehungsweise Kreuzung. <lacht> fahren muss, ne? Fahren nie schräg hier, also nie so halb da hoch. Sondern, dann Sondern immer mit so einem spitzen Winkel. Kommen die von hinten, siehst du das? Ich, sehe das. ich glaube, da hinten, guck mal im Außenspiegel, oh, siehst ja. du, dass das da flattert? Alles gut, Beeil dich nicht. Warte erstmal, beobachte weiter. weil guck mal, die linke Seite ist ja frei, siehst du das? Ja, nee, da kommt jetzt. Komm ich raus. Okay, dann fahren wir jetzt hier rechts drauf. Das ist die Zeitung, viel lenken. Genau, ein bisschen zurück wieder. Super. Und locker weiter. Außenspiegel gucken, direkt locker weiter, weil sonst verwechselt sie hier das mit dem, dass du sie reinlassen willst. Hm. Genau. Jetzt habe ich das bei Mama auch abgekauft. <lacht> Der Druck steigt. <lacht> Was ist jetzt los? Hm. Ein paar Blinklicht. Oh. Oh. No, du hast die Zeit. Keine Ahnung, was die jetzt machen. Ich würde erstmal warten. Ich fahr gar nicht erstmal daneben, sondern warte erstmal mal langsamer. Dann erste Gang und dann guckst du, was die machen. So. Scheinbar steigt der Fahrer nicht aus. Du fährst du langsam weiter. Ich guck hinter dir, was da abgeht. Nicht, dass da irgendein Irrer überholt und fahr langsam weiter. Dann auch nochmal gucken und langsam weiter. Sehen und das Grüne ist. Jetzt. Nein, Nächste Ampel links. Spiegelkurven direkt. Oh. Mal, die hinter dir, die eskaliert richtig. Ja, die hat dich angerufen. Die wollte, dass du das schön vorbei ballerst. Sie hat keine Zeit. Das ist mir doch egal. Wird gleich, guck mal, wenn die Leute schon so drauf sind, so wie sie, ne? Mhm. Dann wird die gleich garantiert, wenn wir jetzt. Also, du biegst ja jetzt links ab. Und dann, und, dann auf die rechte. Genau, und, und dann, dann wird sie 100%. Wird sie 100 links an mir vorbei Genau. Wahrscheinlich schon in der Kurve und dabei wird sie dann. Achso, ja. wir Am besten noch mit dem Finger zeigen. Ja, ja, boah. Da darf man die sogar tatsächlich anzeigen, habe ich noch nie gemacht. Stimmt. Ja, ich weiß gar nicht, weswegen man die anzeigen darf, aber man darf. Mhm. Wir kriegen dann Schmerzensgeld, ich glaube 250 Euro. Was kostet eine Playstation? Das ist <lacht> <lacht> bitte, bitte, bitte, bitte. Niemand ich wünsche mir eine Playstation. <lacht> Zeig mir den Mittelfinger. <lacht> so, vielleicht nur noch so ein bisschen bitchy aus dem Fenster gucken. So. Mhm. Und dann so. so ja. schon in der Kurve. Ja. Oh, mit quietschenden Reifen. Reifen. Boah. Sie hat es richtig drauf. Krass. Ja. Guck mal, jetzt kann sie endlich Gas geben. So cool wäre ich auch gerne. Eines Tages, Greta. Ja. Ich hoffe nicht. <lacht> <lacht> Irgendwann stehe ich mit Fascheln so einer Ampel und dann so hinter mir so. Da bin ich Nein, das wird nicht passen. Ich glaube auch <lacht> Ich glaube auch nicht. Das ist voll wenig drauf. Ja. Gut, vorhin schon fast von einem Mist erschlagen. Ja. Aber gut, dass du es geschafft hast. Ja. <lacht> oh, guck mal, jetzt steht es ja in der roten Ampel. Hey, nur mal so fürs Gefühl, ne? Lass mal neben sie fahren. Mach mal Spiegelblinker. Wir fahren einfach mal daneben. Nur fürs Gefühl, ja. weißt du? Ja. Schon witzig. Ja. <lacht> Manchmal macht das Spaß, mit Menschen zu kommunizieren. Aber ich, dann ich. nur, wenn die. Ich bin geboren mit Sarkasmus und Ironie. Ich weiß auch nicht warum. Da ist sie, gucken. mal. Wir müssen jetzt extra Ja. Wink mal gleich, wenn sie guckt. Ich versuch, aber sie guckt nicht. Schade. Vielleicht gleich guckt sie. Warte, wenn grün ist, rube ich kurz. Stell vor, ein bisschen. Nein, das können wir nicht machen. Das sehen ja die Leute. Das können wir rausschneiden. Jetzt beschleunigt sie schon dezenter. Ich sie noch ein, direkt vor der Ampel, sauber und ausgebremst. Richtig gut. Das ist jetzt richtig draußen. Ja, ja, bleib ruhig am Gas, nur das ist das einzige, einzige Voraussetzung für diese Wechsel. Du kannst das alles machen? Nur nie bremsen und dann rüber. Du musst es okay. immer so außer Geschwindigkeit raus machen. Ja. ihre Reifen innen abgefahren. Du kannst das nicht, ist nicht schade, ne? Aber sie fährt noch mit Winterreifen, und die sind innen komplett blank, wie ein Fahrradreifen. Krass. Vielleicht siehst du es jetzt gleich, wenn sie hier rumfährt. Guck mal auf ihre Hinterreifen. Die fährt jetzt gleich ein Stückchen vor. Hm. Im Moment check checkt es noch nicht. Aber guck mal, die Innenfläche der dahinter da sieht man kaum. Ja. Aber da ist kein Profil mehr drauf. Krass. Nichts. Also direkt 0 mm. Mindestprofiltiefe 0 mm. Auf der Rennstrecke kannst du das ja machen, wenn es nicht regnet. Aber auch nur da. Zimmer. Ampel voll am Backen. Ja. So, dann nächste Kreuzung rechts. Hier, die werden ein bisschen spät angekündigt, mhm. diese. Wechsel und sowas eigentlich ja, auch nur direkt davor. Jetzt hey, so muss ich eigentlich nicht drauf achten. Ob ich es ja, trotzdem einfach machen, weil nachher kommt irgendwie doch nochmal ein Rettungsfahrzeug oder irgendwer. Ja, okay. Ach so, also nie, nie gucken? Ja, nein, nein. Also dass da einfach ja, okay. mal kurz den Kopf drehen. Und die Schlange hier. Mhm. Kurzarbeit. Kurzarbeit ist so. Vielleicht. wir haben auch direkt Kurzarbeit Null angemeldet, weil wir mussten ja sofort zumachen. Hm. Das war richtig oh. crazy, ja. Aber J sei Dank, es ist dank meinen terroristischen Fähigkeiten, <lacht> habe ich einfach jetzt eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Und NRW ist auch das einzige Bundesland, das das darf übrigens. Echt? Das einzige von 16, ja. Alle anderen, Thüringen, Bayern, was weiß ich wo, die haben alle zu. Dürfen wir dürfen uns besonders fühlen. Wir dürfen uns extrem <lacht> besonders fühlen, denn mich haben auch schon viele Fahrschulen angerufen und gesagt, ey wie habt ihr das gemacht und was für eine Genehmigung und so. Hm. Cool. Ja, und ich konnte auch gar nichts cooles antworten, weil ich gesagt habe, ja, wir dürfen, also ich habe einfach tausendmal angerufen und gesagt, <lacht> was ist jetzt, was ist jetzt, bis sie gesagt haben, ja fahr doch. <lacht> ja, so lange nerven sich ja einfach. Verrückt, oder? Ja. Alle anderen Bundesländer haben zu, also die dürfen nicht. Ja, auch was das für ein wirtschaftlicher Schaden ist, ne? Für hm. die Unternehmen. Ich habe befreundete, die Fisher Academy, ich weiß nicht, ob ihr die kennst, die sind in Gera. Keine Ahnung. Insgesamt 150 Leute, die da arbeiten, hm. die da nicht mehr arbeiten. Ja. Also. Das ist eine Vollkatastrophe. Ja. <lacht> hey, irgendwas muss er ja machen. Ja. Genau. Ja und dann fahren wir locker gleich vorsichtig hinter das silberne Auto und dann vorwärts da drauf. Genau. Das wir gleich schön die Palme voll auf der Kamera haben. Okay. Lass dir einfach Zeit, schön hochschleifen hier. Raus, Handbremse. Du kannst den Fuß von der Kupplung nehmen und oder ausmachen, was dir lieber ist. Schiene, Greta. Gut, ey. Danke. Zack. Mann, so lange nicht gefahren und dann doch so gut. Danke. Du hast sehr viel Spaß gemacht. Ja, nach fünf Wochen glaube ich dir, wenn man nur zu Hause abhängt und nichts machen kann ja. oder so, ne? Käse. Okay, schon cool. Ja, aber die nächsten Stunden hast du jetzt mit Jan geplant, ne? Mhm. Ich werde mich mal dafür einsetzen, ich gehe noch mal nochmal ins Büro und quatsch mit denen. Das sollten die eher Prüfungstermine bekommen, dass ich da sofort rein, damit du da fertig wirst. Ne? Ja, weil du bist auch nicht. Hast ja gemerkt. Selbst, also wir sind ja beim Borsigplatz gefahren. War ja schon das ist ja schon, <lacht> das ist ja schon heavy. Cool. Gut, hast du noch Fragen oder irgendwas? Nein. Okay, ich auch nicht. Dann machen wir nur noch so ein Thumbnail-Ding. Okay. Ich habe nämlich hinten das und das. Du kannst dir jetzt aussuchen. Was dir lieber ist, ich habe eine diese Maske. Nee, ich nehme lieber die. Okay, und ich habe eine diese Maske. Was ich ich glaube so einfach. Also? Nee, ich glaube das kommt auf die Nase. Das Wenn das irgendwie... geht das? Ach, ja. <lacht> nein, nein. Ich mach, ich mach, ich, mein, mit Brille geht leider nicht da drunter. Die sehen bestimmt richtig beherrscht aus. So. Kann man das sehen? Ja. Wie die geile Masken. Ja, kein Mensch, was sieht. So. Ich glaube, das reicht schon, wenn wir so machen als Thumbnail. Ja, Kevin, schneid alles raus. Eine Kacke. Von der Kacke. Überleg mal, man rennt da den ganzen Tag mit rum, ey. Wer macht das denn freiwillig? Oh, weiß ich nicht. Und das sind schon die Guten, die haben noch so einen Filter da vorne drin. Verrückt. Ja. Yeah. Schnell auf die Baustelle wieder damit. So. Ja, gut. Das jetzt, das war's. Wunderschön. Dann äh, bleib gesund. Pass auf dich auf. Du und wir auch. sehen uns spätestens. Ja, mache ich. wir sehen uns spätestens, wenn du Prüfung hast. Ja, cool. Wenn du magst, kannst du nochmal einmal zu den Mädels auch reingehen, wenn du auch irgendwas hast. Ansonsten, ich ja, mache hier nur noch gleich einmal so ein Auf Wiedersehen, abonniert den Kanal-Ding und dann. Abonniert den Kanal. Abonniert den Kanal. <lacht> cool. ich was gemacht, Gerda? Ja, Freut mich. mich. Jacke hast du noch hinten, ne? Ja, genau. Tip, top. Tipptopp. Soll ich Tür auflassen? Ja, ja, lass die Tür auf. Wahnsinn, was für Locken. Keine Ahnung, wo die herkommen, ey. Ciao, ciao. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.